Ja, wir befinden uns hier am Produktionsstandort der Firma Packer-Müller-Leipziger Steinmetzbetriebe, welcher seit 1922 am Markt existent ist und sich dort rein für sich recht gut behauptet hat. Wir haben also sechs Angestellte bei uns in der Firma beschäftigt. Davon sind zwei Lehrlinge. Wir haben einen Ausbildungsmeister und auch eine Mitarbeiterin im Büro, die sich ausschließlich um den Verkauf unserer Produkte kümmert. Mein Name ist Konrad Flemming, ich bin Steinmetz- und Steinbildhauermeister und bin Ausbilder hier in der Firma Packer Müller und bin seit 20 Jahren hier tätig. Wir haben hier in der Firma ca. 10 Bewerbungen pro Jahr und davon wird einer eingestellt als steinmetz -Lehring. Die Ausbildung dauert drei Jahre und setzt sich zusammen aus der praktischen Ausbildung im Betrieb, der theoretischen Ausbildung in der Berufsschule und der überbetrieblichen Ausbildung in Wunsiedel. das ist in Bayern. Als Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung zum Steinmetz benötigt man einen guten Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss. Um eine Ausbildung als Steinmetz erfolgreich abzuschließen, benötigt man räumliches Vorstellungsvermögen. Das heißt, man muss Profilstücken im Kopf vorstellen können, wie sie später mal aussehen sollen. Feinmotorik, um die Schriften und Ornamente in den Naturstein fein einarbeiten zu können. Ich bin der Kevin Merz, ich bin im dritten Lehrjahr jetzt im Steinmetzberuf. Ich übe jetzt für meine Gesellenprüfung. Das ist jetzt Profile üben zu, ja, was ich dann später dann der Gesellenprüfung mache. Also mein Name ist Max Klein und ich bin Auszubildender in der Steinmetzfirma Parker und Müller im ersten Ausbildungsjahr. Und meine Aufgabe ist gerade das Sandstrahlen, in diesen Stein hier, da wird mit Hilfe des Sand Sandstrahlgeräts ähm, und des Kompressors Druck aufgebaut und dann wird das Sand hier reingestrahlt. Wird durch, und wird es mit Folie abgeklebt, die ist gummiartig, dass der andere Stein nicht beschädigt wird.